Wir unterstützen Studierende der ersten Generation, das heißt, die keinen akademischen Hintergrund haben, also die Eltern, Geschwister, Tanten, Onkels haben noch nicht studiert. Und ähm, die haben dazu ich, natürlich kein Netzwerk und dieses Netzwerk sind wir dann. Das heißt, wir helfen denen beim BAföG-Antrag, beim Aussuchen, welche Uni soll es überhaupt sein, welcher Studiengang soll es sein. Wir gehen in Schulen, halten Schulvorträge und äh, motivieren Schüler, die auch ein bisschen Zweifel haben, ob sie denn studieren gehen sollen, dass sie das durchaus können, dass sie das finanzieren können. Wir geben denen Hilfen an die Hand, wo sie hin sich wenden können und äh, wo sie sich bewerben können. Wir haben auch ein offenes Treffen einmal im Monat, wo Leute mit Fragen einfach hinkommen können. Das ist äh, in der Kneipe direkt bei der Uni, so ist auch die Barrieren relativ tief sind. Ich bin Nadine, ich bin von Arbeiterkind in Braunschweig. Wir äh, kümmern uns um Studierende, die erste Generation, die von zu Hause kein Netzwerk fürs Studium haben und vielleicht auch kein Verständnis. Wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Es sind Leute für die Willkommenskultur zuständig, wenn Leute neue Ehrenamtliche kommen. Wir haben zum Beispiel Peter, der ist selbst Lehrer gewesen, der hilft dann bei Stipendienbewerbungen oder guckt noch mal Bewerbungen mit einem durch. Wir haben Heiko, der Kommission für Technisches und Organisationen. Alle von uns gehen gerne auf Schulvorträge und so hat jeder so ein bisschen seinen Bereich und kann dazu beitragen, dass das im Großen und Ganzen hilfreich ist. Wir machen das alle, weil wir fast auch alle Arbeiterkinder sind und eben auch genau diese Hürden am Anfang unseres Studiums hatten. Der Stundenplan hat uns völlig überfordert. Wir wussten nicht, wie wir BAföG beantragen. Wir wussten nicht, zu welchen Stellen wir überhaupt hingehen müssen. Und genau deswegen machen wir das jetzt alle, damit wir das weitergeben können und damit wir anderen Leuten über genau diese Grenzen und diese Hürden hinweg helfen können, die wir selber auch erfahren haben. Das Projekt ist so wichtig, weil es immer noch richtig viele Arbeiterkinder gibt, die sich ein Studium nicht zutrauen und die sich aus verschiedenen Gründen, sei es die Finanzierung, sei es keine Rückhalt von zu Hause oder eben niemand, an den sie sich wenden können, davon abbringen lassen, dass sie eigentlich gerne studieren gehen würden. Und dafür sind wir eben da und sind dann genau dieses Netzwerk, das sie motiviert, das ihnen hilft, das mit ihnen die Finanzierung durchspricht, den BAföG-Antrag ausfüllt, zur Not mit zum BAföG-Amt geht und ihnen wirklich hilft. Momentan ist es immer noch so, dass der kleinste Teil der Studierenden tatsächlich Arbeiterkinder sind und ein noch kleinerer Teil wirklich auch zum Ende des Studiums kommt und durchhält. Und das liegt leider auch daran, dass Arbeiterkinder immer noch sehr wenig unterstützt werden. Und Mein Wunsch wäre und auch meine Botschaft, dass Arbeiterkinder einfach mehr Unterstützung bekommen und auch bessere Möglichkeiten. Und entgegen vieler Vorurteile, die es dann gibt, eben auch Arbeiterkinder durchaus in der Lage sind, äh, Studien zu beenden und auch den Doktor zu machen und genauso motiviert und, äh, und erfolgreich sind wie alle anderen auch.